Hallo, heute werden wir weitermachen mit dem Logikus und den Experiment 2 machen. Das ist ein Leuchtband. Ich werde ein bisschen zusammenfassen, was wir bis jetzt gemacht haben. Wir haben das Experiment Nummer 1 äh, gemacht und ich habe euch gezeigt, was mit einem einzigen ähm, Eingang, ja, mit einem einzigen äh, Schiebeschalter, alles was wir da an, anstellen konnten. Im Ganzen konnten wir äh, vier Logikfunktionen mh, realisieren. Das war die Identitätsfunktion, die Negationsfunktion, die Kontradiktion und die Tautologie, ja. Und heute werden wir sehen, was wir schon mit zwei Schiebeschaltern alles anstellen können. Hier haben wir das Experiment Nummer 2, Ein Lauf, ein Leuchtband läuft. Ja, das werden wir machen. Aber werden wir mehr machen, damit er wirklich versteht, wie man digitale Schaltungen entwirft. Und optimiert ja. Also als erstes muss man ein bisschen Theorie. Äh, ich will, dass ihr versteht, dass logische Funktionen auch Funktionen wie alle anderen sind. Ja, nur ist die Zielmenge und die Definitionsmenge der Funktion anders. Wir sind ja von der Schule mit den äh, Funktionen einer reellen Variable vertraut. Ich glaube, die meisten von, von euch ähm, sind vertraut, wenn, wenn Funktionen, reelle Funktionen von einer reellen Variable, ja, hier haben wir die Menge der reellen äh, Zahlen von minus unendlich bis plus unendlich. Wir dieses Intervall ist ein offenes Intervall, ja. Also das minus unendliche, das äh, symbolisiert mit einem horizontalen acht ja, und plus unendlich sind nicht. Äh, hier in dieser Menge, ja. Aber alle anderen Zahlen sind in der reellen äh, Menge und das sind unendliche äh, verschiedene Elemente dieses, dieser reellen Menge, ja. Und man hat eine, das habt ihr sicherlich in der Schule gelernt, also eine Funktion vom, von der Menge der reellen Zahlen in der Menge, als Zielmenge auch dieselbe Menge der reellen Zahlen. Ja? Ich habe hier i, g ist die Funktion von x, ja. x ist die unabhängige Variable und I ist die abhängige Variable der, der Funktion. Aber wir könnten auch, das ist ein bisschen höhere Mathematik, den kartesianischen Produkt in äh, n mal derselben reellen Menge, ja, dann haben wir in, in der unabhängigen Variablen der Funktion n verschiedene Werte, n verschiedene Werte und ein und diese Funktion als Zielmenge hat die, die Menge der reellen Funktionen. Und dieses kleine n ist ein Element der natürlichen Zahlen. Und die natürlichen Zahlen sind 1, 2, 3, 4, 5, wie ich hier rechts ähm, beschrieben habe. Die 0 ist eine sehr andere, manche Autoren äh, zählen auch die Null zu den natürlichen Fun äh, Nummern, aber die Null ist alles andere als natürlich. Es, es wurde Jahrtausende später ähm, erfunden, wo, ja, so ich, ich werde die natürlichen Zahlen nicht die Null einbe einbeziehen. Ja, aber äh, ja, und hier äh, am Ende äh, habe ich euch gezeigt, eine sehr einfache Funktion, die Identitätsfunktion, das ist ja I, I, egal als der Eingang, als X. Also es ist eine Funktion, hier in einer Tabelle, das Minus 1 wird äh, mit der Funktion dasselbe Wert des Einganges haben, auch Minus. Minus 1, das ist grafisch hier dargestellt, dann 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 2, 2 und diese sind unendlich viele Werte, ja? weil zwischen 0 und 1 äh, auch unendlich viele Zwischenwerte, reelle Zwischenwerte gibt, aber zum Beispiel 0,1 wäre auch i 0,1, 0,2, i auch 0,1, 2 und so weiter und so fort, ja. Und das ist eine Funktion, die Identitätsfunktion von der Definitionsmenge der reellen in die Zielmenge ist auch die, die Menge der reellen Und so wird auch mit, einem, mit einer Gerade wird, es, wird diese Funktion grafisch dargestellt. Also wir können die verschiedenen Funktionen in einer Tabelle Schreiben, eine Tabel tabellarische Darstellung, eine grafische Darstellung und eine formularische Darstellung ja mit einer Formel I egal X. Ja. Und da wird die grafische Darstellung hier eine, eine Gerade sein für die Identitätsfunktion mit äh, 45 Grad. Äh, Neigung. Dann möchte ich euch zeigen, dass seid ihr bereits vertraut, die meisten mit den reellen Funktionen, also wenigstens äh, mit den reellen Funktionen einer reellen Variable, einer reellen unabhängigen Variable. Und ich will euch hier zeigen, dass es mit den logischen Funktionen auch Funktionen sind, die aber Sie sind etwas verschieden, weil die, die Menge, die, die Zielmenge und auch die, die Definitionsmenge dieser Funktionen nur aus zwei Elementen best äh, bestehen. 0,1 war falsch. Das kann man äh, äh, symbolisieren mit verschiedenen. Normalerweise wird es in der digitalen Schaltungstechnik die Bücher mit der 0 und mit der 1 gearbeitet. Aber in, ihr werdet wird sehen, wenn ihr Logik-Bücher äh, äh, anschaut, dass sie äh, am meisten mit wahr und falsch arbeiten. Ja. Ich werde hier ein bisschen die, die Schaltung, die digitale Schaltungsschreibweise. Benutzen, ja, also es ist eine Menge, die nur von zwei Elementen besteht, in Null und der 1, ja, der Menge der binären Zahlen. Die binären Zahlen kann, können auch in einem anderen äh, Zusammenhang etwas anderes äh, bedeuten, aber in diesem Zusammenhang die binären Zahlen will ich äh, symbolisieren, das ist zwei zwei verschiedene Symbole gibt, zum Beispiel ja, die 0 und die 1. Und dann im Allgemeinen haben wir eine logische Funktion vom kartesianischen Produkt n mal und n ist die Nummer der Eingänge dieser Funktion. Wenn wir das auf unseren Logikus m, umsetzen, werden es n die Nummer der Schiebeschalter, ja. Wir haben schon n egal 1 studiert, das war der Umschalter, Experiment Nummer 1, mit einem einzigen, was wir machen, wie viele Funktionen wir haben konnten, mit einem einzigen mit einer einzigen Schiebeschalter, wie viele Funktionen konnten wir äh, damit realisieren. Ja, hier habe ich... Äh, gestellt, aber im Allgemeinen n wird n äh, größer als 1 sein. In diesem Experiment werden wir mit n equal, egal 2, ja, also sind es 2 Eingänge in der Funktion zwei Schiebeschalter, was wir da anstellen können, ja. Aber im Allgemeinen kann das äh, irgendein n sein, mit n ein Element der natürlichen Zahlen, ja. Zum Beispiel im Logikus, da könnten wir von n egal 1 bis n, kleines n egal 10, ja, weil wir 10 schalter in unserem Logikus haben. Und dann will ich zeigen, ja, hier ein bisschen im Parallel, was sich... Ähm, wie die allgemeinen Funktionen, die reellen Funktionen und die logische Funktionen vergleichen, was äh, was egal ist oder was was verschieden ist, ja. In in der logischen Funktionen, wir haben zum Beispiel hier ist haben wir eine Gerade, aber wir könnten eine unendliche Menge von verschiedenen Funktionen einreden. Variablen schreiben, zum Beispiel x2, x zur dritten äh, Potenz und so weiter. Ja? Oder Sinus x. Aber in den in der logischen Variablen, zum Beispiel hier mit n egal 1, wie ich gesagt habe, sind nur vier verschiedene Funktionen möglich. Und hier habe ich einer der, auch wie hier links, die Identitätsfunktion. Und ihr werden sehen, dass sie alle sind Funktionen, aber die Identitätsfunktion in den reellen Variablen ist verschieden wie die Identitätsfunktion in der äh, logischen Funktion, weil ja ähm, die Definitionsmenge und die Zielmengen verschieden sind. Ja, hier haben wir die binäre Menge, nur auf zwei Elementen und hier sind äh, die reelle Menge sind unendlich viele Elemente. Und äh, hier haben wir die Tabelle. Hier in links haben, sind nur einige Werte der Tabelle. Man könnte eine äh, unendlich äh, lange Tabelle schreiben, aber mit der Identitätsfunktion im logischen Schaltungen nicht, weil wir ja nur zwei verschiedene Eingänge haben können. Es sind ja nur zwei Elemente, da die 0 und die 1. Und die Identitätsfunktion ist der Ausgang der Funktion, also 0 und 1, egal wie der Eingang. Das ist die Identitätsfunktion. Man schreibt sie egal, i, i egal x. Egal wie die reelle Funktion. Aber es sind verschiedene Funktionen. Ja? Das ist eine Funktion von der binären Menge in die binäre Menge. Und die Intensiv Funktion in der Re Reilen, äh, mit reellen Zahlen ist eine Funktion der von, von der reellen Menge in die reelle Menge. Ja? Und äh, grafisch wird man das auch. Also, also, hier ist die Tabelle komplett. Wir haben alle möglichen Werte. In dieser Tabelle. Und hier grafisch sind das auch nur zwei Punkte, ja. Die 0, 0 und die 1, 1, wie hier, wir hier in der Tabelle haben. Aber dazwischen sind keine Werte. Also ist, ist die grafische Darstellung nur von zwei Punkten dargestellt in einem Quadrat zwischen 0 und 1. Und alle, äh, alle Funktionen von äh, nur einem äh, Eingang sind in diesem Quadrat darstellbar, ja. Die, die Kontradiktion, also die Nullfunktion, wären hier 0,0 und 0,1 sein. Die 1-Funktion oder Tautologie wäre der Punkt 0,1 und 1,1 sein, ja. Und die, die inverse Fun die Negationsfunktion wäre für die 0 und eine 1 und für die 1 eine 0. Und so können wir alle äh, Funktionen darstellen. Aber in, das ist anders. Auch wenn wir hier die Funktion nur von der äh, zwischen vom Intervall 0 bis 1 definieren würde, würde diese Funktion anders sein als die Identitätsfunktion. Weil hier, hier sind auch der Punkt 0,0 0 und der Punkt 1,1 1 dargestellt. Egal wie im, äh, in der logischen Funktion, aber die logische Funktion hat nie, keine Dazwischenwerte zwischen 0 und 1. Und hier haben wir unendliche Werte zwischen 0 und 1 das ist ein, ein Merkmal der reellen äh, Zahlenmenge ja und so gibt es hier einen Strich zwischen 0 und 1 um zu das symbolisieren dass wir hier unendlich viele Werte der Funktion haben und hier nicht wir haben nur zwei mögliche Werte ja das ist wie die Funktion verschieden ist die logische Funktionen, was, was sie von den reellen Funktionen unterscheidet. Aber Funktionen sind die beiden. Wir haben, können von den Eingängen den Ausgang der Funktion berechnen. Und das können wir mit logischen Funktionen, egal wie mit reellen Funktionen, also. Ich will euch sagen, eine Funktion das ist sehr wichtig, um das zu verstehen, weil mit, der, mit dem Begriff von einer Menge ist der Begriff der Funktion beide der wichtigsten Begriffe der ganzen Mathematik. Also, ich will nicht nur, dass ihr die ganze digitale Schaltungen beherrscht, ich will dass auch mit diesen Tafeln euch zeigen, wie ihr die ganze Mathematik beherrschen könnt, ja, und, und auch äh, Beweise erstellen und alles, alles könnt ihr machen, wenn ihr etwas nicht versteht, sagt mir das in den Kommentaren, wenn ihr Zweifel habt, aber ich meine, das ist ganz leicht verständlich nicht, wenn ihr in der Schule reelle Funktionen äh, studiert habt. So, machen wir weiter. Ich will euch jetzt eine andere Tafel zeigen, wo ich alle äh, verschiedenen logische Funktionen in einer Tabelle äh, geschrieben habe, mit zwei äh, Eingängen, ja, mit zwei Schiebeschalter, wollen wir sagen, in unsere, bei unserem Logikus. Aber das ist ganz allgemein. Das ist nicht nur für den Logikus gültig, sondern für alle digitale Schaltungen. Das will ich betonen. Ja? Und hier, was wir in anderen Videos gemacht haben bis jetzt, sind die Wahrheitstafeln. Ja, das heißt, die, die Tabellen, wo, wo wir die logische Funktionen feststellen, heißen Wahrheitstafel Und Das ist die Wahrheitstafel für eine Eingangsvariable. Jetzt mache ich eine kleine Zusammenfassung, was wir bis jetzt gemacht haben. Ja? Der nur mit einem Eingang, der Eingang 0 kann nur zwei Werte haben. ja die, der binäre Menge kann nur eine 0 oder 1 sein. Und hier sind die vier verschiedenen Funktionen von Funktion 0 bis Funktion 3, ja. 0, 0, 0, 1, 0, 0 ist die Kontradiktion. 0, 1 wäre die Identitätsfunktion, ja, egal wie die Eingangsvariable und dann die Tautologie all, alles 1 für äh, jeden Wert der, des Eingangs, ja. Und hier habe ich im Allgemeinen dargestellt, Eingang äh, L0 und Ausgang Fn mit N, e egal, dieser kann 0, 1, 2 oder 3 sein. Sind ja vier verschiedene Funktionen möglich. Dann jetzt mit zwei Eingangsvariablen können wir äh, 16 verschiedene logische Funktionen haben. Und hier ist, was ich äh, hier oben dargestellt habe. Hier mit zwei Eingangsfunktionen können wir das noch äh, machen und alle logische mögliche logische Funktionen schreiben. Mit drei Variablen werde ich das nicht mehr machen, weil das schon 256 verschiedene Funkt, äh, logische funktionen dargestellt werden können und da werden wir das nicht für alle funktionen hinschreiben natürlicherweise aber äh, das ist noch für zwei äh, eingangswerte äh, oder zwei ja, für zwei eingangswerte möglich ja das wären alle logische funktionen b hoch 2, also mit zwei äh, Eingangswerte in äh, alle Funktionen von B hoch 2 in B in, in der 0 oder 1, dass der Ausgang sein kann. Und ich werde auch nicht alle auf den Logikus programmieren. Als Übung, ihr müsst üben, weil der Übe, Übung macht den Meister, und das ist ganz wahr, wenn ihr nur die, meine Videos anseht, ja, könnt ihr, könnt ihr etwas, etwas verstehen, aber ihr werdet nicht imstande sein, neue logische Funktionen zu synthetisieren und, und und auf den Logikus programmieren und auch optimieren. Ihr müsst Übung machen und als Übung lasse ich euch. Ihr braucht ja auch nicht, wenn ihr, wenn ihr einen echten Logikus habt, dann ist es natürlich besser. Aber wenn ihr es nicht habt, ich habe euch ja in anderen Videos gezeigt, wie man den Logikus-Simulator herunterladen und installieren kann. Ja? So, keine Entschuldigung. Ihr müsst üben und deswegen lasse ich euch die, ich werde die Hälfte der logischen Funktionen auf den... Logisches Programmieren, aber die anderen lasse ich euch, dass ihr diese programmiert. Und wenn ihr Zweifel habt, sagt ihr mal mir das in den Kommentaren. Ja? Hier äh, haben wir äh, erstens äh, die F0 ist 000, die F1 ist die äh, 1, das ist diese logischen. Nummer in, in Dualsystem, ist das eine 1, das ist eine 2, das ist eine 3, bis F15, das ist eine 15 ist, ja. Und so habe ich die logischen Funktionen geordnet. Von der 0, 0 bis die 15, ja. Also 1, 1, 1, 1 ist die, ist die duale, duale Nummer, ist das eine 15 ja, wie hier. Von diesen Funktionen, was ich programmieren werde, also die F0 und F15 sind die Tautologie und die Kontradiktion. Ja, das sind, das kann man stark vereinfachen. Die F0, die Kontradiktion, das sind ja nur alles Null. Da, da muss man ja, die einfachste Darstellung dieser Funktion ist nichts, keine, keine Dritte zu im Programmierfeld. Das Programmierfeld ganz leer zu haben, dann haben wir eine Menge von Kontradiktionen. Wir haben ja zehn, zehn Lämpchen, da haben wir zehn Kontradiktionen, eine Menge. Habt ihr das auch gedacht, dass wenn wir den Logikus nicht programmieren, ist er voll von Kontradiktionen? Das ist merkwürdig, ja. Aber es ist wahr. Und auch diese Funktion ist sehr leicht, die F15, da die einfachste Form ist von der Quelle, also von der Spannung der Batterie direkt ein Kabel zu dem Lämpchen zu, zu, zu stöpseln, da wird die, die, das Lämpchen immer brennen, auch äh, Egal wie wir die Schiebeschalter hin und her bewegen, sie wird das Lämpchen immer brennen. Und der gut, Tradition werden wir, wird kein Licht brennen. Ja, das ist ganz, ganz leicht zu verstehen, wenn wir keine Dritte im Programmierfeld, äh, stöpseln. Ja, ihr könnt die Schiebeschalter hin und her bewegen, wie ihr wollt. Es wird nie ein Lämpchen brennen. Das ist doch ganz logisch, nicht wahr? So gut, dann gibt es andere Funktionen, die wir für den Leuchtband benutzen werden. Das sind vier Funktionen, die nur eine Eins haben, ja? So, nur in einer ganz bestimmten Stellung der zwei Schiebeschalter wird die wird das Licht brennen. Und das ist gerade, was wir brauchen, um den Leuchtband zu programmieren. Und das wäre die Funktion F1, ja, hat nur eine 1, die F2 hat nur eine 1, die F4 hat nur eine 1 und die F8 hat nur eine Eins, ja. Es gibt keine andere logische Funktionen, die nur eine Eins haben. Es gibt nur vier dieser Funktionen. Und dann, außer diese Funktionen, werde, die vier sind, werde ich auch vier andere programmieren, die mit diesen äh, vier, mit diesen vier Funktionen, die nur eine Eins haben, können wir alle andere Funktionen synthetisieren, weil wir nur oder Schaltungen dieser vier, äh, dass wir, die heißen Minterns, ja, und wenn wir ein, eine Oder-Verknüpfung zwischen diesen Funktionen, diesen min haben, können wir jede andere Funktion synthetisieren. Ja? Weil äh, diese F9 zum Beispiel wäre die F8, hier die 1 und die 1 ganz unten. Also es wäre F8 oder F1. Und das wäre f die Funktion F9, ja. Wenn wir 3,1 hätten, dann wäre, wäre das die Oderschaltung von drei verschiedenen, für drei diesen, äh, verschiedenen Minterms, die nur eine 1 haben. Und F15 könnte man synthetisieren mit, vier, mit der Oderschaltung schaltung aller vier Funktionen, ja. Und so, ja. Machen wir weiter, das sind alle 15 Funktionen. Ich will euch auch zeigen, dass äh, manche dieser Funktionen auch einen, äh, äh, einen Namen haben. Ja, also f zum Beispiel F1, ich habe ja auch ja, gesagt, die F0 heißt, ist die Kontradiktion, der F15 ist die Tautologie, die f Eins ist die und, ja, in Englisch AND, die und Schaltung und sie wird so äh, symbolisiert. Ich habe die internationalen Symbole, also die in englischsprachigen ähm, in, in den äh, Vereinigten Staaten, in England und so benutzt werden. Die sind international weit verbreitet, aber ihr... In Deutschland wird meistens die, die, die DIN-Symbole benutzt, die, die anders sind. Ja? Aber ich werde diese Symbole benutzen, mach es nicht aus. Es ist nur eine Sache der Notation. Ja? Dann die Umschaltung. Nur wenn wir am Eingang 2-1 haben, ist es am Eingang eine 1. In anderen Fällen ist das eine null biga nur wenn E1, äh, Eingang 1 und Eingang 0 auf 1 stehen, dann ist der Ausgang auch 11. In, unsere, in unserem Logikus wäre das, wenn wir Schieberschalter äh, S1 und S0 eingeschoben haben auf Stellung 1, dann wird das Licht brennen und in, anderen, in allen anderen Fällen wird es nicht brennen. Äh, ist es eine Null, ja. Und so mit den anderen Funktionen, da gibt es auch die Or-Funktion in Englisch F7, das ist die Oder-Funktion, dass es äh, eine 1 gibt, wenn es am Eingangs mindestens eine 1 gibt, wenn mindestens einer der zwei schalter aufstellung einsteht und ist nur eine Null, wenn wenn die beiden Schalter auf Null stehen. Das ist die OR- oder ODA-Schaltung. -oder ja. gibt, dann gibt es auch die, die Negation dieser beiden, die NOR-Schaltung, nicht oder schaltung Das wäre die F8. Das, wir haben F7, ja, um, um die Negation zu machen, wo eine Null steht, schreiben wir eine 1. Und wo eine 1 steht, äh, äh, schreiben wir eine 0 und schon haben wir die Negation dieser Funktion. Und ja, das ist 0, 1, 1, 1 und das ist F8, 1, 0, 0, 0. Also F8 ist die Negation der Oder-Schaltung, die Nicht-Oder-Schaltung. Und die Nicht-Oder-Schaltung hat am Ausgang nur eine 1, wenn beide Eingänge auf 0 stehen. Und äh, hier haben wir auch die Nant-Schaltung, die nicht an die nicht schaltung Und dann, wenn wir die F1 verneinen, ist das 1, 1, 1, 0, ja. Und das ist gerade F14, 1, 1, 1, 0, ja. Und diese Schaltung, am Ausgang hat es nur eine Null, wenn wir am Eingang beide Null haben. Ja, Und das ist die Nand oder Nicht-Und-Schaltung. So, ja, machen wir weiter. Ich habe noch eine andere Tafel, um euch zu zeigen, weil ich weiß, was ich hier am Logikus alles programmiert habe. Und ja, hier haben wir die acht, die, die acht logische Funktionen, die ich programmiert habe. Ja? Hier oben könnt ihr die Wahrheitstafeln. Sehen, hier habe ich schon das für den Logikus eingestellt, die Variablen, die Lämpchen L0, L1, L2, 3, 4, 5, 7, 8. Und hier die, die logische Funktionen, die einen Namen als Gatter haben, als logische Gatter habe ich hier, hier oben, äh, äh, auch, äh, auch äh, auch den Namen hier oben, äh, beschrieben, ja. L0 ist eine Nordschaltung. L2 ist eine einschaltung L4 ist die, äh, das ist eine neue, die ich vorher nicht, ähm, nicht, ähm, nee, ich nicht gesagt habe. Das ist heißt das Exklusiv-Oder-Schaltung. Ja, die Exklusive-Oder-Schaltung, äh, ist eine 1, wenn, also wenn nur eine 1 in den Eingang steht. Und so nur wenn es 0,1, also nur wenn die Schalter äh, mh, ungleich, äh, äh, also einer eingeschoben und der andere nicht eingeschoben, ist der Ausgang eine 1, ja. Aber wenn beide 1 sind. Deswegen ist das ein exklusives oder weil beide Eingänge nicht gleich äh, sein können. Also die, der Ausgang ist falsch, ist eine Null, ja? wenn beide Eingänge auf 1 ein stehen und das ist die, Verschi die Verschiedenheit mit einer normalen Ohrschaltung. Das, wie wir hier sehen, auch eine 1, wenn beide eins sein nicht also das ist oder ein oder eines oder das andere aber nicht beide Eingänge gleichzeitig äh, gleichzeitig können nicht wahr sein ja beim exklusiven oder und im allgemeinen oder kann es auch ist es auch wahr wenn beide Eingänge wahr sind ja ist der Ausgang auch wahr und dann können wir auch diese exklusive oder Schaltung oder Funktion können wir auch verneinen und wo eine 0 steht, eine 1. Und wo eine 0 steht, eine 1. Auch in Löcherbüchern wird von hier Antivalenz oder äh, Kontravalenz gesprochen, weil nur wenn die Eingänge verschieden sind, ist der Ausgang wahr ja eine Eins. Und wenn, die, und wenn die, beide Eingänge auf Null oder auf Eins stehen, also auf denselben Wert sind, die beiden Eingänge, dann sind die Ausgänge Null und das brennt, äh, das Lämpchen brennt nicht. Und die Negation ist das Gegenteil, ja. Und dann spricht man bei der exklusive Ohr in Logik von einer Antivalenz oder Kontravalenz, ja? Und hier die L5, die, das ist die Negation der exklusive Ohr, wie ihr seht. Dann nur wenn die beiden Eingänge äh, dieselben Wert haben, eine 1 haben oder eine 0 haben, dann wird das Brennchen, brennen, weil der Ausgang eine, der Funktion eine 1 ist. Und in den anderen Fällen ist es eine 0. Und das ist, heißt logisch eine ja. Und ja, ich, mal sehen, wenn ich ein bisschen Licht mache, ob das man gut sieht. So, ja. Ich glaube, so sieht man das gut. Dann haben wir auch äh, die Ohrschaltung oder oder. Ich habe es euch das schon gezeigt. Nur 0, wenn beide Eingänge null sind und die nannt oder nicht und ja. Da, wenn wir diese Ant ist das 1, 1, 1, 0. Also es ist eine Funktion, die nur eine Null am Ausgang hat, wenn beide Eingänge auf 1 stehen. Ja? Und ja, jetzt haben wir die vier ersten äh, logische Funktionen. Hier sind die äh, Funktionen, die... Äh, nur eine 1 haben, ja? Wir sind nur eine 1 haben. Und äh, es heißt ein weil es Produkt der Eingänge oder der, der Negation der Eingänge sind. Hier L0 ist S0 Negation äh, pro, mh, und S1 auch auf 0, ja? Wenn S1 auf 0 steht, die Negation auf S1 ist eine 1 und wenn S Schalter S0 Aufstellung 0 ist, dann ist auch L0 eine 1 und dann ist die Und-Schaltung dieser beiden 1 mal 1 ist eine 1, ja? Man kann das äh, auch so hinschreiben. S0 und äh, oder Verzeihung S0 oder S1 und Negation, ja. Und deswegen ist das eine Nicht-Oder-Schaltung. Die, die L0, ja, die nur auf 1 steht, wenn beide äh, Schiebeschalter auf 0. das ist X1 und Sx mal äh, Plus weil ich ja die Funktionen auf verschiedene Schiebeschalter programmiert habe. Ich habe die vier Funktionen, die wir für, den, ähm, für, für das Leuchtband brauchen, habe ich auf S0 und S1, also X0 plus 1 S1, habe ich in den Schiebeschalter S0 und S1 programmiert. Dann habe ich die exklusive Oder-Schaltung auf ähm, S1, S2 und S3. Die exklusive Nord-Schaltung auf S4 und S5. Die Ohr auf S6 und, S6 und S7. Und die Nand-Schaltung auf äh, äh, Schiebeschalter S8 und S9 programmiert, ja. Und dann, äh, hier ist die, wie wir die Schaltung mit logischen Gattern äh, programmieren können. Das ist eine Nicht-Oder-Schaltung, also es ist S, Schiebeschalter s 0 auf 0, das, wenn ihr äh, euch von anderen Videos erinnert, das ist, wenn wir die Negation der den Schiebe-Schalter können wir das sehr leicht machen, wenn wir die untere Hälfte, Hälfte des Umschalters benutzen, ja. Dann haben wir da S0 äh, äh, negiert und S1 negiert, ja. Und dann müssen wir nur eine A und äh, Gatter benutzen und schon haben wir die L0. Funktion, ja, die NOR-Schaltung programmiert. Und so mit den anderen auch L1 ist S0, da wird S0 nicht negiert und S1 negiert. Hier werden wir die untere äh, Hälfte des Umschalters benutzen und hier die obere Hälfte Hälfte für S0 und dann nach mit einer Und-Schaltung haben wir schon die logische Funktion L1, ja, das von Lämmchen L1. Und dann L2 ist, ist 0 äh, und S1, also beide auf 1 und das wäre die And, ja, die Und-Schaltung, und so wird sie Schaltungstechnisch symbolisiert. Und die L3 ist. S1, 0 äh, auf 0 und S1 auf 1 wird so geschrieben. S0 haben wir hier die Negation vom S0 und machen wir um ein und mit S1 und schon haben wir die Funktions L3 synthetisiert, ja. Dann L4 und L5 sind die äh, exklusive oder wie wir sehen, ist das S2, also S2 auf 0, S3 auf 1 oder S2 auf 0 und S3 auf 1. Und das, das ist die Antivalenz, ja. Und sie wird so in logischen Büchern geschrieben. Mit einem Doppelfeil, aber mit einem Strich. Also, das ist das Umgekehrte als die Äquivalenz, das hier äh, mit einem Doppelfeil geschrieben wird, ja. Und sie wird diese, die Antivalenz als ein äh, äh, exklusives oder Gatter so geschrieben. Ich sage, nicht in Deutschland, aber international ist das die weitest verbreitete De Symbolisierung der Gatter, ja? mit einer Doppelkurve hier. Es ist ein Oder-Schaltung, aber mit zwei äh, Kurven am, am Eingang. Ja, Und äh, es wird so symbolisiert, S2 und ein o oder aber mit einem Kreis. Äh, ein oder inmitten in, in eines äh, Kreises dargestellt. Und das symbolisiert das Exklusive oder äh, Schaltung. Und wenn wir den Kreis nicht haben, das ist das normale oder Schaltung. Und hier äh, letztens die Äquivalenz. Es, wenn beide Schalt Schiebeschalter auf 0 stellen oder beide Schiebeschalter auf 1 stehen und dann äh, brennt das Link. Also es ist S4 äquivalent zu S5, weil wir, wenn S4 auf 0 steht, muss auch S5 auf 0 stehen, damit äh, Aufstellung 0, damit das Lämpchen brennt. Und wenn das S4 auf steht, steht, muss auch S5 ähm, auf 1 stehen und umgekehrt, wenn S5 auf 1 steht, muss auch S4 auf 1 äh, auf Position 1 stehen, damit das Lämpchen brennt. Und hier äh, das exklusive NOR, ja, die Negation der exklusiven Ohrschaltung, ähm, die Negationen, wie ihr seht, für die oder oder exklusive oder oder ähm, die und äh, Gatter werden immer hier mit einem kleinen Kreis am Ende, am rechten Ende des Symbols dargestellt. Das stellt da eine Negation dar, wie wir auch mit dem Puffer, wenn er das äh, vom anderen Video äh, Erinnert äh, haben wir auch die, die, den Puffer mit, mit einem kleinen Kreis am Ende, die Negation dargestellt. Und hier ist das dasselbe. ja So gut. Jetzt werde wir äh, nach all dieser Theorie, ich hoffe ihr versteht es, wenn ihr Zweifel habt, bitte in den Kommentaren werde ich euch zeigen, wie ich diese Funktionen programmiert habe. Und wenn ich euch das gezeigt habe, dann bitte macht ihr es. Die, äh, als Übung äh, programmiert ihr auch die anderen verschiedenen äh, logischen Funktionen mit zwei Eingängen, also mit zwei Schiebeschaltern, die ich heute nicht äh, programmiere. Ja? So. Endlich kommen wir zum Logikus und ich will jetzt zeigen, was ich hier gemacht habe. Ja. Erstens, EM Rot ist direkt mit der Spannung verbunden. Ja, diese, diese Knoten hier, alle, alle sind mit den 4,5 Volt. Und wenn wir von hier einen elektrischen Weg zu den Lämpchen haben, dann wird das Lämpchen brennen. Ja und hier als in Gelb sind die die Knoten markiert, die direkt mit einem Lämpchen stehen. Ja zum Beispiel hier geht dieses gelbe Draht auf äh, K K9 ja und von K9B zu K8b, kleines b, ja. Also die linke Seite der Umschalter ist äh, gekennzeichnet als kleines a und die rechte Seite des Umschalters als, als äh, kleines b, ja. Und wir haben ja jedes Schiebeschalter, jedes der Schiebeschalter von S0 auf äh, S9 äh, kontrollieren äh, im selben äh, Moment äh, fünf verschiedene Umschalter, ja. Die, die fünf verschiedene Umschalter schalten mit den sieben Schiebeschaltern auf im selben Moment auf eins. Und wenn ich es auf die Nullstellung stehe, dann auch alle alle Umschalter stehen auf der unteren unteren äh, Stellung, ja. So haben wir eine obere Stellung des Umschalters und eine untere Stellung des Umschalters. Die obere Stellung hier des obersten Umschalters ist A, die untere Stellung ist B, des zweiten Umschalters die erste Stellung ist C, die untere Stellung ist D, des nächsten Schalters die obere Stellung ist E, die untere Stellung ist F. Beim nächsten die 1 untere und obere Stellung ist die 1 Stellung oder 0 ja, und dann im unteren ist die I, die obere Stellung des Schalters und also die 1, in der Stellung und K die untere Stellung, die Nullstellung des Schiebeschalters. Und die, ich habe gesagt die, schon gesagt, die obere Stellung des Umschalters werden benutzt um direkt die, die Einstellung des Schiebeschalters am, am anderen einen elektrischen Kontakt von der linken Seite, also kleines A zur rechten Seite, kleines B, zu machen. Und wenn der Schiebeschalter auf Null steht, dann ist der elektrische Kontakt von oben nach unten und es macht elektrische Kontakt. Die linke Seite der Unterseite des Umschalters mit der rechten Seite der, äh, der unteren Seite des Umschalters. Also zum Beispiel, wenn ich dieses auf 0 stelle, wäre ein elektrischer Kontakt von FA mit 0FB. Äh, gestehen, weil, weil wir, wenn, wenn, es sind fünf verschiedene Drahtbrücken, die von der unteren Stellung. Wenn ich von 0 nach 1 den Schalter äh, stelle, werden diese Drahtbügen auch von der unteren Stellung des Schalters auf der oberen Stellung mh, eine, die Drahtbüge von links nach rechts elektrisch äh, sodass der elektrische Strom von der linken Seite zur rechten fließen kann. Ja. Und so ja, werde ich jetzt einen den Kosmos einschaltet, wie ihr seht, damit, ich zum, die Batterie zu schonen, habe ich den, hier von der Quelle, den Schalter noch nicht auf den, äh, Programmierfeld gestöpselt. Wenn ich hier hin wie ihr seht, ha, ich habe hier transparenz äh, speziell für diesen, für diese, für diesen, äh, für diesen Kurs hergestellt. Und hier, habe, hier brennt die Nullschaltung. Warum brennt die Nullschaltung? Weil S0 und S1 auf 0 stellen. Wenn wir andere, wenn wir S0 auf 1 verschieben, äh, verschieben S0 auf 1, dann brennt das erste Lämpchen nicht, die no Schaltung brennt nicht und auf keinen anderen. Ja, Die vier ersten Lämpchen brennen, wie wir sehen werden, nur auf eine einzige Stellung, weil sie nur eine Eins haben. Sie brennen nur mit einer einzigen Stelle des Schiebeschalters. Hier brennt und wo haben wir diese Null? Warum brennt sie nur, wenn wir sie auf Null haben? 0 haben. Als wir gesagt haben, machen wir eine Umschaltung in der unteren Seite des S0 auf 0 oder S und S0 auf 1. Ja? Und es ist dieses Kabel, die wir sehen. Es gibt nur elektrischen Kontakt, wenn von der linken Seite zur rechten, wenn S0 auf 0 steht und wenn S1 auf 0 steht, dann macht, äh, kann nur der Strom wenn beide auf Null sind und deswegen brennt das Licht nur, wenn beide Eingänge äh, Schiebeschalteraufstellung Null stehen. Ja? Und jetzt stellen wir es 0 auf 1 und es, äh, es brennt Lämpchen 1. Warum? Hier können wir das sehen. Die Schlämpchen L1 ist hier unten. Und hier können wir sehen, dass wenn, äh, dass es elektrischen Kontakt von der linken zur rechten Seite gibt, wenn es 0 auf 1 steht. Und dann geht dieses, dieser Kabel, ja, die blauen Kabel sind diese, die nicht direkt mit der Quelle und nicht direkt mit dem mit dem, äh, mit dem Lämpchen Kontakt machen, ja. Und hier gehen wir nach unten, und nur wenn S1 auf 0 steht, dann kann der Strom zu Lämpchen L1, ja, hier L1 fließen. So, das nächste, ja. Die dritte Funktion, das ist die Anfunktion, sie brennt nur, wenn beide Schiebeschalter auf die Stellung 1 stehen. Und hier können wir das sehen. Die hier kann nur der Strom fließen, wenn es 0 auf 1 steht. Und hier kann der Strom zu Blämpchen L2 nur fließen, wenn S1 auch auf 1 steht. Ja? Und dann am die letzte Funktion mit nur eine 1 auf der logischen Funktion. Das wäre diese, ja, s0 auf 0 und s1 auf 1. Und wie ist das? Hier können wir das ganz gut durchschauen. Die, hier haben wir die 4,5 Volt Spannung und nur und der Strom kann nur zur rechten Seite. Es ist ein elektrischen Kontakt, womit mit zur rechten Seite, wenn es 0 auf 0 steht. Und dann hier geht es auf die obere. Wir sehen, dass die beiden äh, Drähte äh, gekreuzt sind, ja. Hier können wir nur auf der rechten Seite äh, Strom fließen, wenn es 1 auf 1 steht, ja. Wir gehen vom unteren Seite des Umschalters auf die obere Seite des Umschalters und so S3 äh, kann Lämpchen l 3 kann nur brennen, wenn S0 auf 0 steht und S1 auf 1. Und dann gehe ich wieder auf 0 und wir äh, können von neu beginnen. Ja, und wenn ich das ganz äh, ähm, schnell die Schaltern umschalte schaltet, den schalter dann äh, können wir ein Leuchtband haben. Also, wir täuschen, weil wir schnell gehen, äh, wir täuschen den, den, die Augen, dass, dass es ein, ein Licht sich wirklich von links nach rechts bewegt, ja. Aber das ist nur eine optische Täuschung. Aber es ist die optische Täuschung, dass das Prinzip des Kino und der Videos, die er ansieht, am PC oder am Fernseher, äh, das, das, das sind auch nur optische Zeugungen. In Wirklichkeit sind das nur stille Bilder, aber sie sind so häufig, 20 oder mehr Male, äh, verschiedene stille Bilder zeigen, zum Augen, weil die Augen Augenträgheit haben, dann äh, entsteht die Illusion einer Bewegung. Ja? Und das ist das Prinzip des Videos und das können wir im Logikus auch sehen. Das Prinzip, nur sind in, ein, in einem Video viel mehr Pixels da und hier haben wir nur vier Pixels, aber wir können schon ein bisschen eine Bewegung etwas vortäuschen, nur kann ich nicht sehr sehr schnell die Schiebeschalter äh, bewegen, so ist das. Ähm, aber man kann schon etwas, ja? So, man kann schon etwas, etwas vor den Auge vortäuschen, dass das eine Bewegung des Lichtes von links nach rechts ist. Und es bewegt sich natürlich nichts, nur dass ein Brennchen schnell zum anderen äh, eines auflöst, der rechte äh, brennt gleich, dann geht es wieder aus und der, in der rechten Seite das nächste Lämpchen brennt. Und so täuscht man den, den Augen vor, dass das eine richtige Bewegung ist. Wegen, weil unsere Augen eine Trägheit haben, sonst könnten wir keine, wir hätten nur Fotos oder stille Bilder, wir könnten, wenn wir diese Täuschung nicht machen könnten, könnten wir keine Videos haben, das wäre schade, no? es ist eine gute Sache, dass wir unseren Augen vortäuschen können, dass eine Bewegung, da, da liegt nicht. So, jetzt haben wir schon hier, das Lichtband haben wir euch schon, habe ich schon gezeigt. Und dann werde ich euch zeigen, wie mit Oder-Schaltung dieser vier verschiedenen, ähm, Minterns oder äh, logische Funktionen, die nur eine 1 haben, alle andere äh, synthetisieren können mit Oder-Schaltungen. Zum Beispiel habe ich hier in S2 und S3 das exklusive Oder-Schaltung programmiert. Also hier seht ihr diese beiden äh, Funktionen habe ich mit einer Oder-Schaltung ähm, versehen. Ja. So ja, äh, hier in der äh, exklusive-oder-Schaltung sehen wir, dass ich ähm, auch hier die gekreuzten Schaltungen, also zum Ausgang werden äh, eine elektrische Weg geben, wenn S2 auf 1 und S3 auf 0 stehen, oder weil ich ja hier eine Verbindung von der unteren Seite zur oberen Seite und zur Lämpchen also beide logische Funktionen gehen auf L4, die logische Funktion von L1 und L3, die, diese beide hier, sind, gehen jetzt zum selben Lämpchen und deswegen wird es äh, brennen, wenn S1 auf 1 und S2 auf 0 steht oder S2 auf, 1 auf 0 und S3 auf 1 steht. Ja. Das ist ganz leicht und jetzt werden wir sehen. ja, Exklusive oder? Wenn die beiden auf Null stehen, brennt es nicht. Und wenn sie auf verschiedene Stellungen stehen, brennt, brennen die, die Lichter. Ja? Und dann die. Die eine Oder-Schaltung im nächsten ja die, die Negation der exklusive Oder-Schaltung, die nicht-exklusive oder -sch äh, nicht Oderschaltung schaltung schreibt man x-nur normalerweise, dann äh, werden nur, wenn beide Lämpchen auf 1 oder beide Lämpchen auf 0 stehen, also es ist eine Oder-Schaltung, der Nordschaltung und der Anschaltung. Ja, wenn wir von diese, mit diesen beiden äh, mit diesen beiden Gatter eine Oderschaltung äh, stellen, dann äh, haben wir eine, Exklus äh, eine Negation der explosive Oderschaltung. Äh, um, in der exklusive oder haben wir vom Antivalenz gesprochen oder Kontravalenz, weil die Funktion nur, logische Funktion nur eins ist, wenn die beiden Schalter verschieden gestellt werden. Und hier ist das Gegenteil. Nur wenn beide auf null auf derselben Stelle sind, also wenn beide Schiebeschalter S405 auf null stellen. Oder wenn beide auf einstellen, wird das Lämpchen brennen, wie er sieht. Und wenn sie auf verschiedene Stellung stehen, da, werden der Licht nicht brennen. Und das äh, ist die äh, nicht exklusive oderschaltung Schaltung, äh, wenn wir digitale Schaltungsbücher äh, lesen, aber in Logik ist das eine Äquivalenz zwischen S4 und S5. Weil das, brennt, weil das, das Brennchen nur brennt, wenn beide auf der äh, Servenstellung Stellung äh, sind. Ja. Und jetzt machen wir weiter und gehen rechts zu den Schaltern S6 und S7. Ich habe hier die OR- oder ODER-Schaltung und sie ist nur auf null, wenn beide Schalter auf null stellen. Aber wenn wir nächsten einen Schalter auf 1 haben, wird das äh, Licht brennen oder auch wenn wir beide Schalter auf U1 äh, gestellt haben. Das ist diese Stellung ist die, wenn wir das mit der mit der Exklusive oder ähm, auch äh, ähm, vergleichen. Das exklusive Oder äh, brennt nur, wenn eines der Schiebeschalter auf 1 steht und der andere auf 0. Ja. Aber wenn wir beide auf 0 haben, brennt es nicht. Und hier die Oder-Schaltung. Ja, das ist die ähm, Verschiedenheit zwischen die Oderschaltung und die exklusive Oderschaltung. schaltung ja? Dann haben wir ähm, als, als letztes die NAND-Schaltung oder Nicht-UND-Schaltung. Nicht -Und, und was und sie wird, wenn wir die Negation der UND-Schaltung ähm, Stellen, ja, die wir vorhin gesehen haben, sie wird nur auf Null sein, wenn beide Eingänge auf 1. Also die Unschaltung brennt das Licht nur, wenn beide auf 1 stehen. Und hier wird das Lämpchen auflösen, nur wenn beide auf 1 sind. Äh, sind. Also ist das die Negation der Umschaltung, wie wir sehen. Und ja, wenn wir eines der beiden auf Null stellen, dann brennt das Licht, oder nicht? Ah, das ist eine, ja, beim Logikus äh, muss man aufpassen. Äh, manchmal gibt es wackelige Kontakte, aber wie es jetzt soll das Lämpchen äh, brennen. Und wenn wir beide auf 0, brennt es auch. Und wenn wir S8 auf 1, S0 auf 0 haben, brennt es auch. Und nur wenn beide auf 1 stellen, dann löscht das Lämpchen, weil die logische Funktion eine 0 ist. Ja. So, hier jetzt haben wir schon alle Möglichkeiten durchgemacht. Erinnert ihr euch, als Übung will ich, dass ihr alle andere logische Funktionen mit zwei Eingangsvariablen programmiert auf den Logikus, die ich nicht gemacht habe in diesem Video. Ja, Damit ihr auch wirklich übt mit dem echten Logikus oder mit dem Simulator könnt ihr das auch machen. Ja, so... Jetzt verabschiede ich mich. Vielen Dank, um mich hier anzuhören. Ich hoffe, dass, es, dass ihr hier auch ähm, ein bisschen digitale Schaltungen gelernt habt. Und dann, ja, bis nächste Video. Danke.